Freunde, was geht ab zu einem weiteren Video auf ähm, John, nee, Tom, Gianluca, äh, der Kanal. Ja, ähm, Gianluca ist wieder auch mit am Start, eigentlich wie immer. Nicht wie immer, das zweite Video jetzt ist wieder mal statt. Wo soll man landen? Ähm, ich würde sagen, wir landen Hauptstadt Lazy. Okay, ähm, ich werde eben den Zuschauer erklären, was schon vor. Wir werden jetzt ähm, am Anfang, werden wir so sagen so Hallo und so. Und danach werden wir so in ein Gespräch machen. Also wir werden erstmal normale Videos drehen. Und irgendwann mal werden wir Videos ähm, produzieren, die wirklich cool sind, weil wir gedacht haben, ähm, das Spanien kommt zum Schluss, ne Gianluca? Mhm. Wir werden dann, wenn, gut, Deutsch, ja ich musste gerade auch das WLAN-Passwort ändern, weil man mich überhaupt nicht ver... Ey, bei mir, Leute, ihr seht das gerade mitten. Bei mir ist es auch so, wenn du kurz landest, dass das erst braucht, dass, das, dass man die Häuser richtig gut sieht. Richtig? Dass du lange brauchst, bis du die Häuser gut sehen kannst. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Ja, ey, bei, mir ist das, bei mir ist das voller, Alter. Das oh, Digga, Ich bin tot. Ey, Alter, das ist... Ey, das geht mir gerade schon wieder auf. Ey, ich frag gleich Ach. mal, ob der mir gleich einen U2-Wähler machen kann. Ganz ehrlich, das geht mir gerade auf den Nüsse. Ist schlimm. Auf jeden Fall, Leute. Äh, ich hab wieder nur mehr Lappenwaffe, Ich bin tot, ne? Du bist hier im Haus drin, wo ich drin bin, ne? Ich komm Ah, Digga, ich muss weggehen. Ist der bei dir? Ja, weil ich da mal Granaten mal reingeworfen Ach ja, der finde ich seit halt einer Panzer, also ich bin tot, ne? Sind zwei. Tod? Ja, ja, ja. Ey, ich hab halt nur einen Revolver gefunden, ne? Das problem ist. Der hat eine normale Pan kann und eine normale Stunde wäre. Kann man dann auch nichts geben machen. Ja, die sind hier genau hier. Der ist oben, ne? Ja. Aber geht doch nicht hin, wir sind zu drin. Die Teamant? Wir haben vorhin schon die ganze Zeit eingegangen, aber haben sie mich halt gesehen. Und dann sind sie zweite auf mich, ja, das war der, der mich getötet hat. Was? Ja, von da hinten kannst du nichts tun. Guck mal, wie ehrenlos die sind. Einfach mal von hinten. Einfach mal von hinten hier. Schwachmaß. Einfach jetzt direkt bereit machen hier. Was für ein Kack. Aber irgendwie leckt das, oder? Und da bilde ich mir das nur ein. Keine Ahnung, weil nee, bei ist mir ist das, Bei mir leckt das. Ist das auch bei dir, dass du gehst und dann gehst du wieder ein Stück zurück, gehst und dann gehst du wieder ein Stück ah. zurück? Was ist das denn? Oh, für ein? Team doch, oder? Ja, die Team ja. vorher, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jetzt wird er getötet. Die beiden Team! Der hätte den. Ah ja, nee, das das... Ist Team, ah ja, stimmt ja, es ist kein Solo. Ich denke, die ganze Zeit, <lacht> wir Solo. Dumm. Nice. Dumm. Ja, Leute, man merkt, wie dumm wir sind. Oder ich. Oh, ich wollte schon sagen, Einzelversorgung ist. <lacht> ey, ganz ehrlich. Ich ich finde, wenn die immer von hinten kommen, ich hasse das, Alter. Können nie von vorne kommen. Wir müssen immer hinten, immer hinten. Ich ja, glaube, die sind ist immer geiler, Alter. kann der Gegner sich nicht so schnell umdrehen. Ja, aber ach, der erste Schuss, ich hab, ich bin gerade voll, ich wollte den töten, der dich getötet hat. Also eigentlich geht... Ach, egal. Ich finde, gleich werde ich meinen Vater sagen, dass der U2... Ey, dieses. Wir haben so eine LAN, Alter. Ich hab. Sag ich einfach blödes WLAN. Blödes WLAN? Lass einfach plötzlich mal runter, oder? Nee. Nee. Mhm. Lass mal. Boah, keine Ahnung, Alter. Die Schächte sind alle so blöd geworden. Lass mal ja. Holy. Ganz ehrlich, ich finde das, ähm. Wie heißt das? Äh, generell ja, ja, ja. die Karte so scheiße. Wir sind immer so komisch geworden. Keine Ahnung, ganz komisch. Also, ich spiele auch schon jetzt sehr lange auf dieser Map auch, ne? Aber ich finde ja halt immer noch nicht so gut, ey. Als Recht, die Waffen, die kotzen sie mich noch an. Ja. Mittlerweile kommen die alten Waffen wieder zurück, habe ich das Gefühl, weil ich finde immer diese eine, ähm, diese eine, die ganz schlecht, womit ich gut umgehen kann. du, was ich meine? Weißt welches ich meine? Weiß ich den Namen nicht? Ey, ich habe einen 23er Pink. Das ist gut, ne? Mhm. D dann heißt es, dass das gutes Internet ist, ne? Ja, so ein Null ist am besten. Ich habe jetzt ein 90er, 21er, 24er. 24er. Äh, ähm. du bist ja mit Tim, der, der redet auf. So, jetzt habe ich ein 3er, jetzt habe ich ein 4er, jetzt habe ich ein 18er. Boah, <lacht> Kredit, Jetzt habe ich ein 29er, 28er und, und 20er. Hä? Da wo ist ja stumpf, nochmal. Ja, das weiß ich nämlich nicht. Ich hab eine Paar, ah, ich auch. Ey, bei mir leckt es. Schön, le ja, bei mir nicht. Nee, ich habe mir eingeb. Ah, bin ich. Ah, heute halt den ganzen Tag nicht gespielt. Junge, irgendwas Binden läuft. Also total viel ein, ne? Ich bilde mir was ein. Warte, jetzt macht das Spiel Spaß. Mm, oh, mm. Oh, äh. ja. Nee, raus, nur, nur ja, ne, raus, ne. noch nein, nein, das geht so nicht, doch, das geht, okay. ey, du weißt, dass ich damit gut umgehen kann, ja, alles gut, nein, guck, da ist doch auch so eine Waffe, Eine <lacht> Müllwaffe, egal, <Ey, ganz lacht> alles, alles gut, passt doch zu dir, ja, okay, komm, wir sind mal nicht so fies, du bist zwar gut, aber oh, auch ein bisschen, ja, ich bin Ich wollte den eigentlich von oben so. Ey, ich kann mittlerweile du baust und dann mittlerweile springe ich und dann direkt abdrücken und dann direkt so einen richtigen Headshot alter. Das fühlt sich gut an. So viel TikTok geschaut? TikTok? Warum? Ich habe mich voll gerade festgepackt Ich finde den Skin eigentlich voll nice den ich habe, oder? Oder wie findest ich du? Ich, ich sag nix, okay. Oh ja, Mann! Tom, wir können ja einen Deal machen. Ah ne, wir machen doch keinen Deal. Nein, wir machen keinen Deal. Ich hab nichts gesagt. Ich hab Granaten. Ich bin auch eine Granate. Das, was hast du jetzt, das meine ich auch äh, nicht in dem Sinne Dings, ich meine, äh, dass, dass ich den Kanate äh. nicht quinch denken, aber ich bin eine Granate. Jetzt noch ein ganz kurzes Problem. Was denn? Ja, Willi, der will mal kurz raus. Was? Hm? Wer will raus? Der Willi. Ich muss mal eben kurz... Was heißt du ein Hase jetzt? Willi? Nee, nicht der. Nicht mein Hase. Aha, okay, schön zu wissen. <rires> ich muss mich mal eben kurz einbauen. Hä, hey, warum schlägst du? ]inationen. Warum nicht? Ich bin ja noch da. ich muss eben kurz was machen. Hat Spaß. Ja komm jetzt Was denn da gedockt? Nichts ah. Auf jeden Fall Gianluca Lass mal den... Ey ich war gerade voll leise Sorry Leute dass wir so leise gerade waren Ey ich war gerade wirklich konzentriert auf irgendwas Ich war auf irgendwas gerade konzentriert Ich freue mich über, auf was Eine Frage hast du gerade im zweiten Bildschirm denn hier? Nein warum? warum? Okay. Du nee. weiß, Hä? Was konzentriert war. aber egal, ah, das nein, Teber. ich war auf irgendwie bauen konzentriert, weil das <lacht> Geld war, weil du also dumm rumgestanden hast. Ah. Du Lutscher, er wusstest du, dass ich deine Baumaterialien geklaut habe? Wie denn? Also ey, ey, kurz... Ist äh, ähm, Leute haben im ähm, Heck gefunden, das habe ich äh, in den Nachrichten gehört, wie man in der Sonne überleben kann. Ja, machen wir aber nicht. Äh, hast du es auch gesehen? Wie denn? Mit einer Bandigone. oder was? Nein! Irgendwas. Wie denn? Ich weiß nicht. Also jetzt gerade wollte ich fragen, kannst du mich mal rüberwerfen, ja? Ne? Aber dann dachte ich mir nur nur so wieder, ne, geht ja halt gar nicht. Ey, was mach ich da? Ich bin nicht dumm. Ich würde ich würd Richtung äh, bone die bones so wie sich das da Wie heißt die bone doch. So jetzt habe ich beide Munikissen für mich gegönnt. Ey, ich habe schon ja Lukas äh, äh, äh, äh Bruder gefunden. <lacht> <Ich> Haha, <lacht> der deine der Ehre kann. gefunden. Hier, oh. guck mal, er fliegt mit mir. <lacht> das ist deine Ehre? Guck mal, dein Bruder oh, komm fliegt mal, mit. mir. mal, guck mal die macht eine Feuershow. Komm mal zu mir hier schnell. Ich sehe das. Komm, nein, nein, komm hier. Ey geil. Ja, mach weiter. Warte, kann man hier, Jaluka, ich hab dein. Gönn! Man kann. Nein, nur eine Uhrzeitpiste? Ah, schade. Ey, ich bin größer, größer als ihr alle. Ey, ich hab einen größeren als ihr zusammen. Oh Gott, das hat sich gequint angehört. So hört sich Jaluka an. Ein Bein? Pff, keine Ahnung. Okay. Warte, ich hole jetzt deine Ehre, okay. Meinst du den Kollegen als Hund? <lacht> Ey, man ah, fliegt... Ah, oh. ah Dreieck, einfach hey, ein Dreieck! Du fliegst diesmal auch viel höher, viel höher! Ja, warum Dreieck? Keine Ahnung! Ah. Du fliegst auch diesmal ja, nee. höher! Los, das ist... Siehst das, wie höher, höher du fliegst? Ach ja... Nicht das armen Hühnchen töten. Komm mir lecker das voll. Oh. Wir <lacht> bringen sie einfach selber. Ey, ich hab grad, ich hab grad so eine Feder. Er muss ja du musst da einsammeln. Das war ja diese Aufgabe. Und dann habe ich es schon erledigt. Ich will nur muss fünf haben. Lass ja, aber auf, irgendwie hat es bei mir gerade nichts angezeigt. Oder ich habe einfach nicht hingeguckt. Die ich fahre mit meinem Ferrari und bin dumm und stinke. Obwohl ich du schon war. Oh mein Gott, wie geil! <lacht> <lacht> Na mal. Guck mal, hier steht ein Lambo ohne Reifen, wenn du jetzt einen drauf reifen ne? Ja, Boah, Das ist voll geil, Alter, guck mal. Copyright rate mal warum ich das gesagt habe Ey, welche Pump ist besser? Komm mal Die da oder Warte die mal. da? Warte, die da? Oder die da? die du gerade in der Hand hast, die ist besser Okay So, einmal, einmal alle ähm, einbauen Weil jetzt wird eine Wall unsichtbar gemacht ah, willst du so alles unsichtbar machen, dass sie uns nicht sehen? Ich war gerade duschen und schwitze wieder. Was ist das denn hier für eine Kacke? Wenn wir jetzt was bringt das nichts, okay? <lacht> Dann bringt das überhaupt nichts. Auf jeden Fall wird das auch ein viel längeres Video, weil wir haben auch Leute, die so lange wie er darum hantiert, wir haben auch überlegt, ein längeres, viel längere Videos für euch zu drehen. Oh nee, das regeneriert sich ja wieder, das ist los. Weil ich, ähm gedacht habe oder wir haben es das gedacht, dass es einfach besser ist, wenn man ähm, oder oder dass es besser ist, wenn man mehr ähm, längere Videos dreht, dann hat man noch länger was vom Video, dann ist es gerade so spannend und dann zweiten Teil. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, oder was sagst du, Januka? Ja, würde ich auch sagen. Weil, äh, guck mal, das nervt doch auch. Du bist gerade am Video am drehen, ne? ja, ja. Und man zwei Minuten oder äh, sage ich jetzt mal zehn Minuten geht das und dann ist das Video vorbei, obwohl das gerade so spannend ist. Hey. Oh ja, lass weg. Ich habe bis noch keinen Bock auf Kämpfen. Ja, okay. Die schießen jetzt schon auf mich. Hier ist nämlich auch einer bei mir. Der hört sich aber ein bisschen lost an. Wo? Wo? Oh, ich hab ihn. Hä? Mann, was kann man denn jetzt hier umrüsten überhaupt? Ey, hinter uns. Ah, da. Bist, bist du angeschossen. Bam, ich hab den, go den goldenen Bogen. Wenn du den Entscheidungsfüller mitnehmen, aber wäre glaube ich eine falsche Entscheidung. Ich guck mal, ob man jetzt bei der Tante hier hinten so, ähm, diesen diesen Gröbbelbogen kaufen kann. Aber man kann bei dieser Tante glaube ich, hier diesen Grabelbogen kaufen. Willst du diesen, äh wow, wow, wow, wow, wow, wow, Auto! Wow, ich bin tot! Komm schon, schon. Shelja Luca! Direkt, direkt, der, der kommt zu dir raus! Der tötet mich! Ja, moin. Ehrenlos! Den musst du so Massen kriegen. Der ist so ehrenlos. Der kommt runter oder so. Der ist unten. Bam. Oh, schade. Kriegst du auf jeden Fall hin, ne? Brauch ich mal. Jetzt hey, musst du... Zu... Ja, guck mal. Oh, schlau gedacht. Du wusstest, dass das macht, ne? Ja, dann kein... Du sehst hier jetzt zwei Korns, ne? Ach, Bruder. Guck mal, er kann nur runterballern, ne? Komm mal. Okay, Alter. okay, die sind stark, die Gegner, oder? Oh. Auf jeden Fall hatte ich den einen richtig gut getroffen. Lass mal kurz zurück ja. zur Lobby gehen und dann werden wir ein paar Schlussworte sagen. Auf jeden Fall Leute, ähm, das war's mit dem Video. Wir ja, haben konzentriert gespielt, viel geredet eigentlich oder nicht. Ey, jan warum soll ich das Video so, so richtig krass versuchen zu schneiden? Okay. okay, guck mal mein Lächeln im Gesicht von den Skin. Oh, jetzt habe ich jetzt. Eine richtig Kombi. Ja, auf jeden Fall Leute, wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Wir würden uns tierisch drüber freuen für jeden einzelnen Abo und Like. Ähm. du noch was sagen, gian mm, Nee. Auf jeden Fall haut rein. Ähm, und ja, Grüße gehen raus an allen Leuten, die uns abonnieren. Bis dann. Ciao. Äh, egal. Ciao.